So Leute, heute wird mein Bruder richtig hart geprankt. Ich habe jetzt seine Freundin jetzt hier gerade hinter mir im Bett. Auf dem Kanal von meinem Bruder prankt er sie andauernd. Und äh, wie ihr gesehen habt, hat er mich auch letztens geprankt. hat scheiß an meine Cap getan, das hat so weh getan. Und heute werden wir den ultimativen Prank jetzt abziehen, Leute. Wir haben, wir haben die letzte Woche jetzt so getan, als lief da irgendwie was zwischen uns. Und heute, er ist gerade im Sportstudio, wenn er zurückkommt, wird er sehen, wie wir hier zusammen im Bett liegen. Sie hat sich jetzt so extra angezogen, damit es so aussieht, als ob sie nichts anhat. Und hier auf dem Boden liegen dann ihre Klamotten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Fremdgame prank Bruder, ist ich bin Spaß! gespannt. Right. Ich oh. It's not a joke to lie in the same bed. No, it's, fuck it's fucking car! It's fucking car, Lovin! Calm down, G. It's not funny, we're in the same bed. Oh, fuck. Oh I'm sorry! Oh shit. I'm sorry. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, ob ich heulen oder lachen sollte. Die haben mich richtig hart geprankt, die zwei. Mein Herz rast immer noch. Und die zwei werden jetzt richtig hart geprankt für mich. Und die zwei haben jetzt auch einen eigenen Kanal, wo sie sich gegenseitig pranken werden. Die Pranks werden auf Englisch sein, also nur für alle Leute, die Englisch sprechen können. Und äh, abonniert ihr auf jeden Fall, abonniert mich, liked das Video und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und äh, guckt euch mal meinen Rücken an, Leute. Hast du verdient, James?